Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Heute betrachten wir in einem kurzen Video die RX5500 XT in der 8GB VRAM Variante. So, damit wir erstmal richtig beginnen können, geht ihr auf erst, äh, erstmal in die Einstellungen, schaltet die Spannungsregelung frei mit diesem Häkchen, das ihr anhakt. Geht auf Übernehmen und dann müsst ihr, glaube ich, einmal den Computer neu starten bzw. das Programm. Und dann können wir weitermachen und anfangen. Also zu den Einstellungen: Ich habe hier einmal dass das. Programm startet dann mit Windows. Einmal startet mit mir, damit es nicht immer so groß aufploppt. Das könnt ihr schon im Hintergrund halt haben. Ich habe ein bisschen rumprobiert und geguckt. Power Limit können wir erstmal auf 10 setzen. Also bei, beim Core können wir etwas undervolten. Bei mir läuft es stabil mit bei 1100 Millivolt. Wir einmal einstellen hier und dann gehen wir weiter. Temp Limit ne, brauchen wir jetzt nichts machen und beim Core Clock. Da bin ich darauf gekommen, dass wir bis 2000 gehen können was bei mir dann immer noch stabil läuft so um, bei Memory Clock, da könnt ihr sehr sehr viel übertakten, weil das nicht so ein gefährlicher Part, falls es bei euch mit dem Core Clock nicht funktioniert kann ich euch nur 1970 empfehlen das klappt ganz gut und 2000, manchmal gab es da ein paar Probleme, also nimmt lieber ähm, 1970 Memory Clock, kommen wir dazu den habe ich hochgestellt auf 1835, hat ganz gut geklappt, nichts abgeschmiert, alles läuft super. Ja Leute, das war schon. Einmal auf den Haken klicken. Falls ihr das immer haben wollt oder das nicht immer jedes Mal einstellen wollt, geht ihr einfach hier auf Speichern, drückt drauf und drückt dann auf das welches Profil ihr speichern wollt. Profil 1 im dem Fall bei mir, Hier auf Profil 1 drauf, macht den Haken rein. Falls ihr jetzt noch in euren Spiel zum Beispiel ähm, die FPS sehen wollt, oben rechts in Ecke oder egal wo, ja. Kommen wir einmal dazu. Dafür braucht ihr den Riva-Tuner. Und das ist wichtig, dass ihr bei der MSI-Installation an den Haken setzt bei RivaTuner. Ich habe das damals nicht gemacht, wo ich mir MSI runtergeladen habe und habe das dann manuell runtergeladen. Hat nicht funktioniert. Ich habe das ganze Programm nochmal deinstalliert und alles neu eingestellt. Also wirklich, wenn ihr das Programm runterladet, macht bei RivaTuner den Haken, damit ihr das benutzen könnt. Falls nicht, Leute, bedanke so ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und dann könnt ihr bei diesem Video abschalten. Jetzt sind wir beim ähm, übertakten erstmal durch und jetzt kommen wir zu den äh, kleinen Einstellungen, Ist hier um. Rechts oder egal wo die FPS bei euch anzeigen lassen könnt. Dafür gehen wir einmal hier rein, gehen bei Überwachungen rein. Und überall, was ihr jetzt haben wollt, ich habe jetzt zum Beispiel hier meine GPU-Temperatur, macht ihr einfach den Haken hier unten zeige: On screen Einblendung, also OSD. Das klickt ihr dann einmal an. Bei mir noch eingestellt. Das Framerate, ist wichtig, ne? damit ihr die FPS oben habt in der Ecke. Die könnt ihr in OSD auch wieder zeigen. OSD wieder einhaken. Und dann habe ich noch CPU-Temperatur. Die Habe ich auch noch drin. Und alles, was ihr anderes wollt, könnt ihr hier einfach nehmen. Denkt dran, dass ihr nicht CPU-Temperatur äh, 12 oder so nehmt, sondern das untere CPU-Temperatur. So, dann geht ihr einmal zum, zum Beispiel in der CPU-Temperatur, das, das erste was mir angezeigt wird. Geht ihr auf diese drei Punkte, die ihr seht. Klickt darauf und hier könnt ihr die Farbe anfassen. Ich habe bei mir alles rot gemacht und dann als schönen Kontrast noch ein Weiß mit reingemacht. Ich werde euch das gleich zeigen, wie das aussieht. Das könnt ihr überall anpassen, überall wo ihr einen Haken reingemacht habt, wo in USD bei Eigenschaften steht. Das ändern. hier, die Farben habe ich auch bei mir mal das gleiche gemacht, deswegen. Also so könnt ihr schon mal die Farben ändern. Kommen wir nun zur Einstellung bei EREVA Tuner. Ich habe einmal eingestellt, dass es oben rechts in der Ecke ist, wenn ihr es links haben wollt. Ich einfach hier auf diese Ecke rauf, habt ihr links. Also bei Application Detection Level lasst es auf Low. Darauf auch wenn weiter einstellen. On-Screen Display Support, das muss ihr auf jeden Fall anmachen. Hier könnt ihr die Schriftart ändern. Ich habe bei mir eingestellt Terminal-Schriftart, Fett und Sites äh, 6 eingestellt. Also den könnt ihr anmachen. Ich habe ihn einfach angemacht. Bringt jetzt nicht so viel, aber ja. Ähm, das habe ich auch angemacht. Ohne sieht das so aus. Und mit habt ihr so einen kleinen schwarzen, transparenten Hintergrund. Dann sind wir auch schon fertig beim Riva-Tuner. Und gehen nun rüber zu einem. Also im Spiel angekommen seht ihr oben rechts jetzt eine Einblendung, wo einmal die GPU-Temperatur steht. Darunter seht ihr die FPS und dann unter den FPS seht ihr meine CPU-Temperatur. Okay, das war es dann nicht mit dem kleinen Tutorial. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und haut rein!